Das heißt, die Oberfläche, die dem Inneren der Zelle zugewandt ist, unterscheidet sich von der, die nach außen zeigt. Die zwei Doppelschichthälften besitzen häufig eine auffallend unterschiedliche Zusammensetzung. Innen dominieren negativ geladene Phospholipide, wie zum Beispiel das Phosphatidylserin. Negativ merken uns, nach innen ragen die negativ geladenen Phospholipide. Die äußere Schicht enthält dagegen mehr positives Phosphatidylcholin. Das sind nur zwei Beispiele. Das Prinzip ist wichtig an der Stelle. Negativ geladene Phospholipide weisen nach innen, positiv geladene weisen nach außen. Das klingt jetzt ein wenig abstrakt, aber, aber, wie ich schon vorhin sagte, hier bei der Zelle lernen wir ganz viele basale Sachen, die später sehr häufig wiederkehren. Also, nehmen wir hier ein Beispiel. Was haben wir gerade gelernt? Die negativ geladenen Phospholipide weisen nach innen. Die positiv geladenen Phospholipidköpfchen weisen nach außen. Okay. Nur ein kleines Beispiel, dass Sie nur ein Bild haben und sehen, wie bedeutsam diese vermeintlich banalen Dinge später dann werden. Es gibt die Thrombozyten, die Thrombozyten, die Blutplättchen, die bei einer Verletzung die Aufgabe haben, sich zusammenzulagern, um die Verletzung schön abzudichten, um eine Blutung nicht zu entstehen zu lassen. Die Thrombozyten werden bei einer Wunde, bei einer Verletzung aktiviert. Und diese Aktivierung der Thrombozyten geht unter anderem damit einher, dass sie ihre negativ geladenen Phospholipide, die nämlich bei Ihnen wohin weisen, exakt nach innen, die aktivierten Thrombozyten switchen einfach das Ganze um und ziehen sozusagen das Hemd auf links. Sie geben ihre negativen Phospholipidköpfchen auf einmal nach außen, weil die nämlich beweglich sind in der Membran. Welchen Effekt hat das? Die nun negativ geladenen Phospholipidköpfchen, die nun nach außen ragen bei den Thrombozyten, helfen, das System der Blutgerinnung anzuwerfen. Denn diese negativen Phospholipide sind ein Faktor, der die Aktivierung der Blutgerinnung unterstützt. Das nur ein Beispiel, damit Sie sehen, dass die Dinge, die bei der Zelle selbst jetzt hier relativ abstrakt daherkommen, später an ganz, ganz, ganz vielen Stellen relevant wird und um es später auch dann richtig verstehen zu können, sind diese Grundlagen, die wir jetzt durchspielen, eben notwendig. Also wenn Sie dann später hören werden und die aktivierten Thrombozyten geben ihre negativ geladenen Phospholipide nach außen, dann ist das Bild klar und Sie haben alles voll im Griff.